Nachdem wir am 1. Januar die Bestandskonten eröffnet haben, wollen wir uns jetzt um die Geschäftsfälle kümmern, das heißt die Geschäftsfälle bearbeiten und zwar Buch führen, also wirklich diese Geschäftsfälle in das Buch eintragen und das machen wir durch den Eintrag in die Konten und das nennen wir Buchen in Bestandskonten. Musik Dazu schauen wir uns den ersten Geschäftsfall an, und zwar heben wir 300 Euro vom Bankkonto ab. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir hier nach Schema vorgehen, und zwar haben wir vier Fragen, die wir jetzt beantworten, um dann in die Konten buchen zu können. Diese vier Fragen kann man sich merken mit den Anfangsbuchstaben, also W, A, -M -S. Das sind diese WAMS-Fragen. Und die erste Frage ist, welche Konten sind denn hier betroffen? Und klar, wir heben vom Bankkonto ab. Und dieses Geld landet in der Kasse. Das heißt, wir haben einmal das Konto Kasse Ka und einmal das Konto Bank BK. So, zweite Frage ist dann, haben wir hier aktive oder passive Konten? Beide Konten sind auf der linken Seite der Bilanz. Das heißt klar, das sind Aktivkonten. Die können wir gleich mal zeichnen. Wie man sieht, die Anfangsbestände sind schon eingetragen. Bei Aktivkonten ist das ja auf der Sollseite. So, jetzt dann die entscheidende Frage, liegt eine Mehrung oder Minderung vor? Das Geld landet in der Kasse, das heißt, Konto Kasse steigt, wir haben eine Mehrung. Und das Geld wird abgehoben vom Bankkonto, da ist jetzt weniger Geld drauf, das heißt hier eine Minderung. Ja, und jetzt die Frage, wo buche ich jetzt auf welcher Seite, im Soll oder im Haben? Da können wir noch mal uns erinnern, bei einem Aktivkonto, das ist ein Plus-Minus-Konto, also plus Mehrungen auf der Soll-Seite und Minderungen auf der Haben-Seite. Das heißt, wenn wir uns das Konto Kasse angucken, Kasse ist ein Aktivkonto, wird gemehrt, das heißt, wir müssen hier im Soll buchen. Und Banke auch ein Aktivkonto, aber wir haben hier eine Minderung, das heißt Buchung im Haben. So, wie trage ich das jetzt in das Konto ein? Wir fangen mit dem Konto Kasse an. Da haben wir bei der vierten Frage festgestellt, Buchung im Soll. Das heißt, ich gehe hier auf die linke Seite und trage hier 300 Euro ein, diese Mehrung auf den Konto Kasse So, seine Buchung muss aber nachvollziehbar sein, also muss jederzeit äh, nachvollziehen können, woher kommen diese 300 Euro, wo ist da der Geschäftsfall. Das heißt, wir machen hier eine Nummerierung, das ist der erste Geschäftsfall, das heißt erstens, und dann tragen wir das andere Konto noch mit ein, das sogenannte Gegenkonto, und das ist Bank. So, das heißt, im Konto Kasse buchen wir 300 Euro im Soll. Und das Gegenkonto lautet Bank. So, dann gehen wir zum Konto Bank. Da haben wir festgestellt, wir müssen im Haben buchen. Das heißt, wir tragen hier 300 Euro ein. So, das ist auch der erste Geschäftsfall. Und das Gegenkonto, also das andere Konto, das zu diesem Geschäftsfall gehört, das ist Kasse, also K.A. So, und damit haben wir diesen Geschäftsfall in die Konten eingetragen, in die Konten gebucht. Schauen wir uns noch einen zweiten Geschäftsfall an. Und zwar, wir begleichen eine Rechnung über 2380 Euro per Banküberweisung. Welche Konten sind betroffen? Das ist die erste Frage. Per Banküberweisung heißt Konto Bank. Und wenn wir eine Rechnung haben, dann sind das Verbindlichkeiten ve Aktive oder passive Konten? Zweite Frage, Bank, klar, das wissen wir, ist ein Aktivkonto und die Verbindlichkeiten stehen auf der rechten Seite, das sind ja Schulden, das heißt Passivkonto. Dritte Frage, Mehrung oder Minderung? Wenn wir etwas überweisen, dann mindert sich das Konto Bank also eine Minderung und die Verbindlichkeiten, die mindern sich auch, denn die Rechnung ist jetzt bezahlt, also die Verbindlichkeiten sinken. So, vierte Frage und die entscheidende Frage, soll oder haben? Bank ist ein Aktivkonto, wird weniger, also im haben. Und jetzt muss man aufpassen bei den Verbindlichkeiten, das gucken wir uns nochmal an. Das ist hier ein Passivkonto und das ist ein Minus-Plus-Konto, das heißt Minderungen, Buchungen im Soll, Mehrungen werden im Haben gebucht und wir haben hier eine Minderung vorliegen, das heißt VE Buchung im Soll. Das heißt, wenn wir die Konten zeichnen, einmal Konto VE und einmal das Konto BK. Beim Konto BK sieht man ja, dass ist erste Geschäftsfall von vorhin noch eingetragen. Fangen wir auch mit dem Konto BK an. Also wir haben ein Aktivkonto, eine Minderung und das wird im Haben wiederum gebucht. Das heißt, wir machen hier jetzt den zweiten Geschäftsfall. Das Gegenkonto ist VE. Und wir buchen im Haben 2380 Euro. So, und bei VE, Passivkonto, Minderung, Buchung im Soll. Der zweite Geschäftsfall gegen Konto ist BK. Und auch da buchen wir 2380 Euro. Und damit haben wir diesen Geschäftsfall gebucht.